Trink mal heute, Rico. Ah, das einzig wahre, ein äh, Warsteiner. Oh. Was haben wir denn da? Was erzählt denn der Zettel so über Warsteiner? Alter Schwede. Ist das... Nee. Warte mal. Nee, so viel ist das ja nicht. Nee. Warsteiner Premium-Pilsen. Zugegeben. Wir sind schon ziemlich stolz auf unser Premium-Pilsener, also sagen die. Kein Wunder, wir brauen ja schon seit über 265 Jahren. Stolz sind Alter. Muss ja nicht, dass die Menschen so alt werden. Warum es so erfrischend anders schmeckt, das muss wohl an dem weichen Brauwasser, Hallertauer hopfen und dem feinsten Sommergerstenmalz liegen. Seit 1753 brauen wir in Warstein Bier. Als familiengeführtes Unternehmen mit einer mehr als 265-jährigen Geschichte sind wir stolz darauf, dass wir mit unserem Warsteiner premium personal heute national wie international in über 50 Ländern weltweit erfolgreich sind. Ich kann da ja nichts Besonderes daran erkennen, muss ich mal sagen. Ich auch nicht. Ja, sieht ja ganz nett Eben. aus. Ja. Ja, jeden auf Punkt. Flucht oder Warum Flucht? Reiß auf. Was soll jetzt, wie Ding hier vom Aussehen her. Nimm den, nimm doch den, da. ist doch okay. Ja, wirklich? Darf ja? Yeah? Yeah. Ja? Normalerweise oh. brauchst du mal fünf anläufer aber nächstes Mal. Ah, sieht gut aus. Gefällt mir. Sieht sehr schön aus. Vor allem auch mit dem Schaum, weil ich habe das Gefühl, dass hier nicht. Äh, irgendwie die Kohlensäure nicht so richtig rüberkommt bei dem. Mann, ist das hopfig. <lacht> Warte, das ist hopfig. Lecker. Mhm. Herb im Abgang. Der Herbe Abgang, ja, ja, ich habe so eine leichte Herbe. Ich schmeckt gerade, ja, leicht, vielleicht, vielleicht, leicht. Also, oh. jetzt schmeckt es ganz anders. <lacht> ja, wirklich. Der erste Schluck war anders wie der zweite oder andersrum. Auf jeden Fall hm. riecht relativ neutral. Das ist ein bisschen, also Ich finde das sehr wässrig. Also ich schmecke jetzt nicht das, weiße, äh, das, weiße, das weiche Wasser. Nee. Nee. Also da muss ich sagen, Bitburger hat da weicheres Wasser. Mhm. Mhm. Mhm. Naja, ich finde es sehr mild. Also ich muss sagen, das dreht sich jetzt eher wirklich so ein na, 10 ja. 10 ist gut. 10 hm. oder 9. Ja. Schon okay. Ja. Und was Tja. 9 oder 10. Lass mich mal kurz überlegen. Ich muss noch ein bisschen gedanklich verfolgen. So, Kommunikation, Kleinhirn Zunge muss ich noch ein bisschen, da noch ein bisschen, ein bisschen Information. Oh. Ja, das Zähn ist okay. Also ich würde sagen, das ist etwa so in, in, der, in der Reihe oder in der Ebene von äh, Hasselröder, Berliner Pilsener, Kindl, so. Jetzt mach mal Kindel nicht so schlecht. Ja, entschuldige bitte. Ja, das Kindl hat schon besser geschmeckt. Spezialpunkt 1, ja, oder? Ja. 1 ja. Punkt. Mhm. Deutsche Dreiheitsgebot hat es selbstverständlich. Ja. Deutsche Bier. Hm. Uwe. Jetzt machen wir nicht von aus, oder? Hm, das ist keine Uferbier. Ist ja ein Ding, wa? Darsteller, das klebt mir so ein bisschen an der Seiten von der Zunge. <lacht> das schmeckt schon gut. Kannst du schon trinken? Ja. Aber du, du hast recht, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Wässrigen. Das stimmt. Ne? Ach, ja, wirklich. <lacht> ja, kriegst du, ja. Ja, das kommt wirklich ins wässrige das Ist ja unfassbar. 20 von 30 Punkten. Na, siehst du. Schönes Silberbier. Mhm. Ah. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Vertreibt nicht. Sehr schön, Warsteiner. Gut, gut, gut. Schmeckt auf jeden Fall. Ist trinkenswert. Ja. Und im nächsten Video schließen wir dann endlich die Joy Boy Serie ab. Das sei denn, Joyboy erfindet man wieder was Neues. dann müssen wir da natürlich wieder anknüpfen. Ach, wir knüpfen an. Gut, das ist gut. Na, wir machen erstmal machen wir nochmal neu. Weil wir haben ja jetzt ein geiles Bier-Tasting-Protokoll. Ja. Dann müssen wir nämlich noch dieses erste Proteinbier von Joybroy testen. Das gibt das nächste Mal. Also unbedingt den Kanal abonnieren. Bleibt dran, seid gespannt. Seid endlich gespannt, ey. Ich Und bin ja selber gespannt. Mal.